Kennen Sie das? Sie bekommen hunderte WhatsApp-Nachrichten und können deshalb nicht einschlafen. Sie werden für einen politischen Gegner gehalten. Ah, hallo. Hallo. Ist das äh, die Pizza mit Lauch? Oh nein, nein. Das ist ein Brief für Lauch. Was? Äh... Nein, nein. Dann haben Sie die falsche Etage? Nein, das ist bitte eher... oh, ein Brief. Aber woher wissen Sie, dass das für mich ist? Dort steht. Äh, steht hier. Das sehen Sie nicht? Ich dachte, Sie sind der Richtige. Naja. Und werden gefeuert. nach Hause kommen, essen sie einen Döner und werden von einem Moderator angeschrien. Ja. Dann haben wir für sie die perfekte Lösung. Äh, äh was machst du da eigentlich? Du weißt schon, dass was? du den Döner in diesem Take nicht essen darf. Darfst. Ich das, nicht? das ist für später. Dann wird Ihnen unser Ratschlag helfen. Was machst du denn? Du Wichster, du musst das tun, was ich dir sage. Das haben wir doch gestern noch dem Drehbuch gestrichen. Ja, ich habe Hunger. Wenn Sie von Lauchwäldern erkannt, bei Windstärke 2 brechen und als Spaghetti abgestempelt werden. Ja, wieso nicht? Wenn Sie zu viel Schokolade zu Hause haben und wenn Sie im Bild kleiner als eine Schokoladentafel erscheinen, dann haben wir für Sie einen Tipp. Pumpen. <lacht> Ich meine deine nicht vorhandenen Wurzeln, äh, Muskeln! Hören Sie auf, Döner und Schokolade zu essen. Essen Sie lieber Riegel mit mindestens 40% Eiweiß und Proteine. Hören Sie auf zu pumpen. Pumpen Sie lieber. Hören Sie auf, Lauch zum Frühstück zu essen. Das ist Kannibalismus. Und beenden Sie das Problem, als Lauch bezeichnet zu werden. Pumpen Sie, pumpen Sie, pumpen Sie, pumpen Sie. Pumpen Sie. Hör nicht drauf, du Lauch! Pumpen Sie, pumpen Sie! Aber wissen Sie was? Egal was Sie tun, wir bleiben für immer alle Leuche. So Leute, jetzt wisst ihr auch ungefähr, was den letzten Monat bei mir so abging. Ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr Sport zu machen und das liegt daran, dass mich dieses Buch motiviert hat. Fit ohne Geräte bei Riva. Bestellt es euch auf jeden Fall bei Amazon. Ich wollte eigentlich ursprünglich ein bisschen mehr Lauchwitze in dieses Video packen. Es gibt einfach nicht so viele Lauchwitze. Und da wir natürlich schon die Hashtag 100 Challenge beendet haben, habe ich das Angebot, etwas Neues anzufangen. Naja gut, es haben noch ein paar Leute Hashtag 100 Challenges zugeschickt. Deshalb. Hier noch mal ein paar für euch. Hashtag 100 mal klatschen. <lacht> Hashtag Pump. Ich bin der Moderator. Mach das 100 mal. Egal ob du willst oder nicht. Das ist mir komplett egal. Mach das jetzt einfach 100 mal. Uh, war das hart, ey. Und damit die Hashtag 100 Challenge offiziell beendet ist, fängt an mit der neuen Challenge. Und zwar Hashtag Top Joke. Worum geht es denn? Schreibt mir einfach einen geilen Witz und ich werde ihn vorlesen im nächsten Video. Deshalb schreibt schon direkt jetzt in die Kommentare einen geilen Witz. Oder am besten natürlich per Und ich habe auch letztens Gummibärchen gegessen und... Äh, Gummibärchen. Zwei zusammengewachsene Gummibärchen. Und damit war es das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann dreht mir einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Vielen Dank natürlich für den letzten Support. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut raus, knallt geile Witze rein und tschüss.